Heißt, dass äh, Herr Christian Wolf ein Bundespräsident auf Bewährung vorerst bleibt? Die Begrifflichkeit finde ich völlig daneben, äh, weil wir diesen Begriff kennen, wenn gegen Gesetze verstoßen wurde. Ich habe weder jetzt im Amt als Bundespräsident gegen irgendein Gesetz verstoßen, noch vorher. Am Abend des 16. Februar gibt die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie gegen den Bundespräsidenten ermitteln will. Am nächsten Morgen tritt Wolf zurück. Was die anstehende rechtliche Klärung angeht, bin ich davon überzeugt, dass sie zu einer vollständigen Entlastung führen wird. Ich habe in meinen Ämtern stets rechtlich korrekt mich verhalten. Ich habe Fehler gemacht, aber ich war immer aufrichtig. Kaum zu glauben, dass das stimmt. Denn wenn ein Ministerpräsident Korruption nicht bekämpft, sondern konkrete Spuren zur Verfolgung von Korruption verwischen lässt, dann ist das eindeutig strafbar. Seit Oktober 2021 schweigt Altbundespräsident Wulff zu schweren Betrugsvorwürfen und 18 Fragen, die sich auf seine erste Amtszeit als Ministerpräsident in Niedersachsen beziehen. Wolf schweigt zu einem Netzwerk, in dem der Richter hans uwp vom Oberlandesgericht Oldenburg offenkundig eine ganz zentrale Rolle spielte. Ein Vertrauter seiner Justizministerin, der von August 2002 bis März 2006 an das niedersächsische Justizministerium abgeordnet war. Zu diesem regierungsnahen Richter, der meine Schadenersatzklage als Berichterstatter führte, erhielt Ministerpräsident Wolf im Februar 2007 erste Korruptionshinweise. Bereits Wolfs Antwort, Prozess gegen ihren Steuerberater, ich habe ihr Schreiben an das in der Sache zuständige Finanzministerium abgegeben, war nicht plausibel, weil Korruptionshinweise grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums fallen. Die Wolfsche Korruptionsbekämpfung über das Finanzministerium nahm einen kriminellen Verlauf. Denn der Regierungsnachrichter unterschrieb zwar den Hinweisbeschluss, aber nur drei Monate später war sein Name im endgültigen Beschluss durch Holling ersetzt. Weil Holling vom Landgericht Osnabrück zu keinem Zeitpunkt am Oberlandesgericht Oldenburg tätig gewesen war, ist sein Name lediglich in Druckbuchstaben zu lesen. Im gesamten Prozess waren Finanzbeamte und Mitarbeiter der Bremer Landesbank nicht angehört worden. Es gab am OLG Oldenburg keinen Gerichtstermin. Nur ein paar Wochen später zeigte der korrigierte Unternehmer Danny Götze den regierungsnahen Richter wegen Erpressung an. Wolf und seine Justizministerin wussten sofort, dass Kripo-Beamte des Fachkommissariats Organisierte Kriminalität, Schwerskriminalität im Rahmen ihrer Ermittlungen auch die Schadenersatzklage finden würden, über die Wolf im Februar 2007 erste Korruptionshinweise erhalten hatte. Den Juristen war klar, dass Kripo-Beamte bei ihrer Suche nach Hans-UWP das justizinterne Programm Eureka nutzen müssten womit zahlreiche Gerichtsverfahren und Gerichtsakten in das Ermittlungsverfahren gegen den regierungsnahen Richter gelangen konnten. Fünf Monate vor der Niedersachsenwahl drohte Ministerpräsident Wolf bei Bekanntwerden des Skandals das Ende seiner politischen Karriere. Und das hätte automatisch zum Aus für alle Regierungsmitglieder geführt. Deshalb durften die Kripobeamten die Gerichtsakte unter keinem Umstand in die Hände bekommen. Die Lösung des Problems erfolgte über das justizinterne Programm Eureka. In diesem justizinternen Programm war Richter Hans-Uwe P. seit Beginn der Klage als verantwortlicher Berichterstatter eingetragen. Genau an dem Tag, als er wegen Erpressung angezeigt wurde, ersetzte man im justizinternen Programm Eureka seinen Namen durch den Namen Holling. Nur wenige Tage nach Götzes Anzeige, der zum Schein auf seine Erpressung eingegangen war, nahmen die Kripo-Beamten ihre Geheimermittlungen auf. Bei ihrer Suche über das justizinterne Programm Eureka konnten die kripo Richter Hans WP logischerweise nicht finden? Auch die Spuren zum Versicherungskonzern, nebenberuflicher Arbeitgeber des käuflichen Richters sowie Landesbankchef Kohlvers, der die Dienste des regierungsnahen Richters bereits aus seiner Zeit bei der Dresdner Bank gekannt haben sollte, waren nicht mehr verfolgbar. Ausgerechnet Ministerpräsident Wolf und seine Justizministerin hatten. Kripo-Beamte hinters Licht geführt, um weitergehende Ermittlungen zum regierungsnahen Richter sowie namhaften Geld- und Auftraggebern, wie zum Beispiel Banken und Versicherungen, zu verhindern. Durch die systematische Vertuschung war ein endgültiger Steuer- und Kreditausfall für Niedersachsen und Bremer Landesbank produziert worden. Europas größter Versicherungskonzern hingegen hatte sich eine Schadensregulierung von rund 450.000 Euro erspart. Bis Dezember 2022 hat Alt-Bundespräsident Wulff keine der 18 Fragen beantwortet, obwohl ihm diese seit Oktober 2021 vorliegen. Wulff schweigt aus Angst vor der Wahrheit. Wer jedoch Kripo-Beamte das Licht führte und sich in Kenntnis dessen zum Bundespräsidenten wählen ließ, wohl wissend, dass die Steuerzahler den Ehren soll von aktuell etwa 250.000 Euro pro Jahr selbst dann zahlen müssen, wenn ein Bundespräsident zurücktritt, wie im Fall von Horst Köhler, muss vollständige Transparenz liefern. Der Vorwurf, dass der Christdemokrat Wulff sich den Ehrensold ergaunert hat, ist bis auf Weiteres durchaus angebracht. Nur eine wahrheitsgemäße Beantwortung von zurzeit 18 Fragen sowie eine vollständige und rückhaltlose Aufklärung des systematisch vertuschten Justiz- und Politikskandals kann zur Entlastung von Wulff führen.